Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Quest. Ich habe ganz kurz meinen Tau Boss geboostet und jetzt sind wir noch knapp 73 Punkte unter dem äh, erforderlichen Level. Also sollte es jetzt hoffentlich klappen, wir gucken mal. Akani ist auch wieder gepusht. Den habe ich jetzt mal voll vergessen, ich weiß nicht wieso. Ja, es klatscht einmal schön und gutes. Die Windhose ist richtige Eskalation. ist das nicht? Das ist doch trotzdem eine Windattacke, oder? Nee, das ist Drache. Stimmt, Windhose ist Drache. Ups. Das heißt, Tawos hat ja gar keine äh, step boni mehr. Nur im allgemeinen An Angriff halt mit Typenbonus. typen -Bonus. Und Por Porygon leidet ein bisschen unter dem Flammenwurf, habe ich das Gefühl. Weil er ein Fernkämpfer ist eigentlich. Und da muss auf Low-Range gehen für Flammenwurf. Also, ich habe das Gefühl, das beißt sich ein bisschen. Je nachdem. Wobei die meisten Pokémon jagen uns ja, also wir können da recht vorteilhaft haben. Okay, Lebensschild ist auch eigentlich ganz gut. Ja, jetzt sieht schon viel besser aus mit den Leben von äh, Arcani. Okay, Windhose ist auch nicht so overranged, wie ich dachte. Ah ja, guck mal an, das Violette gibt wirklich einen, einen dieser Flammenkugeln dazu, jedes Mal halt. Das ist gut. Das heißt, Porygon hat eigentlich die Range drin, ich darf den nur auf Range spielen halt. Also ich muss ihm eigentlich drei von diesen Violetten geben, damit seine Range wirklich ausgemaxt wird. Dann kann er nämlich, guck mal, weil Arcani hat vier und Porygon hat sechs. Das ist schon dezent vorteilhaft eigentlich. Und da kann macht mit dem Step-Bonus trotzdem noch ein bisschen mehr Damage, aber das ist okay. So, und wir kommen wieder zu Giflor, dem letzten Versuch für Giflor diese Runde. Sonst würde ich mit Simsala die nächste Stage probieren. Es wäre aber cool, wenn wir das hinbekommen. Ich eröffne mal mit Flammenwurf und zwar doppelt. Okay, der ist tot. Jawohl, das wollte ich. Ah, fuck, das ist gar keine Genauigkeitssenkung. Das wollte ich eigentlich haben, die Genauigkeitssenkung. Aber ist okay. Ja, rennt zu Giflo in den Solarstrahl rein, die Helden. Top! Okay, damit kann ich den ein bisschen kontern, wenigstens. Okay, den können wir kriegen. Den holen wir uns. Komm. So, wenn wir das Team richtig aufbauen, klappt es sogar. Guck mal an. Tauboss ist echt gut eigentlich. Wäh! Voll gut. Wäh! Gib kein Level up. Okay, die Epis sind mega wenig halt. Wenn wir haben zumindest eine Reihe im p komplett... Ja, das wissen wir. Okay, wir könnten zum Boss kommen. Und ich <lacht> habe ein Kochrezept frei. Mal gucken, was da auftaucht. Ich schmeiß da wirklich einfach meistens random Zutaten rein, deswegen gibt es da auch nichts Großartiges zum Auftauchen normalerweise. Und es ist ein Jurob, das ist auch okay. Und ziemlich schlechtes Jurob sogar, aber es kann Surfer. Ist es von den Attacken erst gut. Ich behalte das mal. Ich verschmelze dir dann irgendwann wieder, wenn alle da sind. Ich würde eigentlich gern ein Feuer-Pokémon anlocken. Eigentlich nur, um Kani zu pushen. So, äh, Boss, Boss, Boss. Hat 12.500. Sollen wir den probieren? Einmal probieren wir den. Komm, einmal. Wir schaffen das. Ich hoffe, wir schaffen das. Sehr gut, er bleibt im Flammenwurf stehen. Auch nicht, hätte Polygon noch einmal weiter pushen sollen, eigentlich, aber das ist egal. Habe ich vergessen. Weißt du, der war vorhin gerade noch als Boss drin und jetzt ist er einfach so Slowbop. So Ebene 1 von 4 beim Boss. Doch, doch. Sehr gut. Beide gehittet. Aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen jetzt, weil wir fressen recht viel Damage von den Boss, also von den Mini-Bossen. Boom! Nix da mit Eierkanone oder wie der auch immer heißt. Aber ich frage mich halt wirklich, ob wir gegen die Legendären und so auch noch kämpfen dürfen am Schluss, das würde mich eigentlich schon interessieren deswegen spiele ich das eigentlich jetzt noch weiter. Immer noch nicht sehr konstant natürlich, wenn ich dann wieder mal finde, jetzt kann, jetzt habe ich genug trainiert, das dürfen wir wieder. aber nicht, wenn ich weiß, ich bin eh scheiße vom Level her. dass ich es nicht hinkriege, dann lasse ich es sein, weil dann würden wir sechs Runden trainieren, das kann ich auch alleine machen. Ist auch nicht sonderlich spannend, ehrlich gesagt. Nein, jetzt habe ich das verwastet. Welchen Boss gibt's? Sichlau. Und das sieht nicht mal so gut aus, ehrlich gesagt. Okay. Aha. Wir haben den Ball. Also wir haben das bald schon wieder... Okay, nee. Ja, aber jetzt ist er zurück. Jetzt ist er zurück. Den wollte ich haben. Okay, Flammenwurf bringt hier herzlich wenig, da er sehr wenig stehen bleibt, leider. Ich habe das Gefühl, da geht viele wertvolle Angriffszeit verloren. Deswegen ist Flammenrad hier die bessere Alternative. Ja, wunderschön, Taubos. Ich höre auf meine Befehle, dann läuft das wenigstens. Und da fliegt genau rein. Ich kann sagen, lauf weg und er macht das halt nicht. Das ist das Problem. Zieht das eigentlich durch die Felswand? Jawohl. Ne, also nicht durch die Felswand durch, aber es hat daneben durchgetroffen. Glück. Flieg weg, flieg weg. Ich kann sein Tempo senken, wenn ich Glück habe. Äh, ja, doch. schon, Windhose. So. Okay, der Boss kann sich da recht gut halten. Es wäre mega cool, wenn ich den Boss kriege, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das klappt nicht so ganz. Auch weil er nicht flüchtet, wenn ich ihm sage, zu flüchten. Aber er fliegt die ganze Zeit rückwärts weg jetzt. Und das hat wieder nicht gereicht, weil er die ganze Zeit so komisch fliegt. Oh, das reicht, das reicht, das reicht. Komm, den kriegen wir. Boom! So. Wusste ich doch, wir kriegen das hin. Oh, Mann. 23 Bären kriegen wir. Das ist nicht schlecht, wirklich. Das war der Boss. Und da gibt natürlich hoffentlich nicht wirklich mehr AP. Okay. Nur kurz was geguckt. Haben. Ja... Eine Golbart-Statue. Wir haben eine neue Statue gefunden. Das ist die Statue des Schutzes. Die Statue wurde in der Form von Golbart gemeißelt. Ich glaube, irgendwo gehört zu haben, dass Golbarts Flügel unheil abwenden können. Interessant. Hier in der Umgebung gibt es noch andere Gebiete, die erkundet werden können. Los, sehen wir sie uns an. Das ist Nummer 7. Äh, noch eins haben wir danach, 5 Minuten Pause und dann gibt es nochmal eins. Das war der hier. Jawohl. Nein, noch nicht. Gleich. Äh, wie ihr seht, hier habe ich jetzt einige Flaggen gekauft schon. Muss Shop? Dom. Ich glaube, wir können uns sogar noch eine neue leisten. Ich wollte das nur mal zeigen. Äh, und zwar habe ich jetzt die, die hier, die mir mehr rote Beeren geben, mehr blaue Beeren, gelbe, gelbe und graue Zutaten. Geben Erfahrung durch Level Training 1,5 x 2, das heißt ein dreieinhalb Multi, glaube ich sogar. Attackentraining ist Erfolgsrate höher, da brauche ich noch den Dito-Ballon dafür. Recycling wäre auch was, aber das ist okay. Und ja, genau, das war was, weil ich genug gespielt habe schon. Ähm, das sind also die Ballone, die wir noch holen können. Ich denke sogar die Multifassung-Chance wäre gar nicht mal so schlecht. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht mal, was das genau ist. Ob das, das oben ist, so wie es Polygon hat oder auch, sag ich mal, keine Ahnung. Gut, wir gucken uns noch ganz kurz den Erfolg an. Noch eine Stage übrigens dann habe ich den goldenen Balken wieder voll. Oh, wir kriegen eine Batterieladung. Wir machen das jetzt besser. Und zwar gebe ich diese eine Akkuladung aus, die ich habe. Zuerst. Okay, da brauche ich meinen äh, Nidoking. Und. Ich nehme Turtok noch mit gleich. Wieso hat Turtok immer noch eine 6 von 6 Fassung? Machen das so. Das ist die beste Möglichkeit, unterdessen zu leveln, leider. Wieso hat Turtok 6 von 6 Fassungen drin? Ist egal, der fliegt eh gleich wieder ins Team rein. Äh, wir nehmen jetzt mal alles raus hier. Kurz, um das Team neu zu strukturieren. Muss halt auch mal sein. Weil ich noch nicht genau weiß, was ich mitnehmen möchte. Weil Vorteil Boden heißt für mich irgendwas mit Stein vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Wie gesagt, ich weiß echt nicht mehr, was da vorteilhaft war. Aus. Aber Nidoking muss mit. Turtok nehme ich mit und komm, wir spielen mal mit Simsal. Ah, äh, mit Akani. Ne, komm, ich nehme ein schwaches Team mit so. Ich mache das so. Scheint mir sinnvoller zu sein aktuell. Ähm, die Verteilung lasse ich direkt. Du kriegst allerdings noch zwei Steine. Einmal Zeitverringung auf Surfer und Blubstall kriegt ein Ranged Upgrade. Tauboss kriegt eine super Verteilung. Ne, warte mal, warte mal. Moment. Nidoking hat einen Bonus drauf. Der braucht sogar noch die Verteilung, damit er noch mehr Bonus kriegt. Das ist ganz wichtig, dass der die Verteilung eigentlich kriegt. Dann würde ich da gerne zwei Range Upgrades reinklatschen. Und dann bei Taubus den Rest. Und zwar waren auch hier die Range Upgrades... Die Range Upgrades, nicht die Range Upgrades. Äh, eigentlich am besten. Taubus hat sogar zwei. Uh. Wir haben ein Team von 10.500. Das reicht nicht ganz für eine Bossstufe. Doch, reicht sogar genau. Ne, Boss nicht. Plus fast. Viele Punkte habe ich nicht gesehen, wie viel. Aber reicht recht hoch. Gut, wir gucken mal, was uns erwartet. Ich weiß nicht mehr. Normal und Fee. Und ein bisschen Stein. Nee, Pipi ist ja gar nicht mehr normal. Das ist jetzt Fee. Glaube ich, nur noch Fee. Das ist okay. Uh, der Snipe. Okay, oh, der, uh, der hat ein Double-Hit noch gekriegt. Los, Windhose. Oh, nicht gereicht. Oh nein, der hat äh, Nidoking verwirrt. Sauerei. Verletzt er sich jetzt immer selber, wenn ich eine Fähigkeit benutze? Ich, ich habe das verwirrt bis heute nicht gecheckt in diesem Spiel, wirklich. Aber ist hier schon weg. So, jetzt aber. Okay, sieht ganz gut aus, wir kommen voran. Äh, die tanken halt alles weg, aber im Großen und Ganzen können sie nicht wirklich Damage austeilen, zum Glück. Das ist eigentlich mein größter Vorteil hier, dass sie wir wirklich nur tanken können. Ein Pixie, ah oh, mit den Flügeln, voll süß. <lacht> Stürzen sich einfach mal alle auf Nidoking. Ich drück die mal ein bisschen weg hier. Oh nein, er pennt. Scheiße. Ist das ernsthaft die Fähigkeit von diesen Viechern, dass sie dich recht lang, schla recht lang schlafen lassen? Aber eine kleine Animation hätte ich mir jetzt schon gewünscht, weil der hat einfach die Augen offen beim Pennen. Schade. Ah, jetzt, jetzt, okay. Es hat gerade nichts angezeigt von wegen Laden und so. Ich mag am Blubber, dass es sofort auslöst. Es hat kein äh, Aktivierungsding und nichts. Ciao. Okay, Pixie kann recht Damage austeilen hier. Wir aber auch, das ist unser Vorteil. Wir können das auch. Fuck you. So, Puh. wir sind schon wieder 17 Minuten dran, mein Gott. Und es gibt noch mal drei bis vier Folgen insgesamt. Also heute fast ein Level Up. Noch ein bis zwei Kämpfe. Wir haben das Level Up drin. So, und jetzt müsste eigentlich die Batterie einmal aufgeladen werden, wegen der Zeit. Genau. Was gibt er mir jetzt hier wieder? Ah, ein Dämmerforst. Immer noch. Ja, sorry. Also, wir haben 12.200 12.350 sowas rum. 12.362, glaube ich. Wir probieren das einfach mal, aber wir recyceln zuerst, weil ich keinen Platz mehr habe anscheinend. Und zwar fliegen hier die Kacksteine raus. Normalerweise werfe ich alles raus, was unter 350 ist unterdessen. Und teilweise noch ein bisschen mehr. Wir gehen hier gerade wieder ein bisschen durch. So. Und die 5 hier noch. Das ist so, weil die grauen haben ja keine Bonuseffekt Die braunen ist eins schlechter erhöht, aber die Volltrefferquote ist eigentlich ganz gut. Können wir also nutzen. Ich würde sagen, wir probieren den Boss. Und wenn das nicht klappt, dann lassen wir mal das. Heißt es das? Aha, nicht 8, 3. Hm. Ja, erste genau zu Okay. Tauboss könnte hier völlig fehl am Platz sein. Wobei mit Lehmschelle könnte ich da sicher was machen. Simsela wäre auch nicht gegangen. Ja, man hat halt. Uh, das war gut. Das war sehr gut. Man hat halt immer so diese ein, zwei Pokémon, die halt nichts ausrichten können bei bestimmten Orten. Wobei Tauboss mit seinem Base-Damage schon recht viel macht mit Drachen und Bodenattacken, trotz allem. Also ich denke, wir können da recht einen Vorteil daraus nutzen. Puh. So. Ah, Mal ein bisschen gerade hinhocken. Vielleicht hilft das ja. irgendwie ein Whirlpool oder so echt cool. Also die Attacke nicht. Also ein Whirlpool selber ist natürlich auch cool, aber die Attacke wäre jetzt echt vom Vorteil gewesen, weil die auch einen Range hat. Wie viel wollen denn da noch auftauchen, bitte? Da balken jetzt was voll, also wahrscheinlich keins mehr. Perfekt. Natürlich ist NidoKing vergiftet. Natürlich. Und verwirrt. Alter, was können diese kleine Wixviecher denn alles? Schaffst du Blubber? Bitte schafft Blubber. Jawohl, er schafft Blubber. Alter, mit Masse kriegt man echt viel kaputt, leider. Top, die töten sich einfach alles selber. So, komm jetzt 1 gegen 1. Vielleicht reicht es noch, bevor jemand aufsteht. Haben wir das in der Familie geklärt. <lacht> äh, ich lasse sie noch ein bisschen heilen. Ganz klein wenig heilen ist immer gut. Willst du mich verarschen? Aber wie sind die einfach mal dreimal so groß wie meins? Ja, doppelt so groß vielleicht. Erdbeben, alles klar. Muss man also auch aufpassen dabei. Okay. Ich hab verloren. Ich hab sowas von verloren. Dabei ist Taubos nicht mal wirklich im Nachteil bei diesen Typenverteilungen. Normalerweise, aber der Spielverlauf in diesem Spiel hier ist leider so, dass Flug-Pokémon auch Damage kriegen von Boden. Gut. Eigentlich würde ich jetzt gerne noch weitermachen. Ich mache das auch gleich, ich lade die Batterie noch auf. Ähm... Aber für diese Folge verabschiede ich mich mal von euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Abo da. Dann könnt ihr vielleicht nächste Folge mitgucken, wenn ihr wollt. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Ratten. Alles gut mit Zucker. Cheerio!